sehr viele Informationen zu allen Berufen und wenn du halt irgendwelche Fragen hast, kann man die gehen und fragen und sie geben dir immer eine ganz gute Antwort. Meist hier hilft mir sehr, dass ich auch mal noch etwas anderes anschauen kann. Ja, ich bin sehr froh, dass sie jetzt, äh, eben sich mal so ein bisschen in die Berufswelt hineinwagen und mal einen ersten Eindruck haben. Ich finde den ganzen Prozess recht spannend und sicher wertvoll für all die jungen Leute. Meine Tochter hat es mega cool gefunden. Sie wollte unbedingt ein Foto machen, dass sie ein gutes Foto hat. Aus ja, den vergangenen Jahren, dass es mega cool ist mit dem Bewerbungsfoto und dort die Qualität sehr hoch ist. Und dem sind kostenlos. Ja, das finde ich eine gute Sache. Und ich von dem Angebot unbedingt profitieren. Das ich habe es im Internet gefunden und habe dann schon mal so einen Test gemacht. Ich finde Justi etwas Tolles.